Im Rahmen dieses Multimedia-Tutorials zeigen wir, wie nicht mehr benötigte to kurse gelöscht werden können. Der Vorgang der Kurslöschung ist in wenigen Arbeitsschritten erledigt. Zunächst ist es empfehlenswert, den Kurs samt allen Kursdaten sowie Nutzerdaten lokal auf Ihrem Arbeitsplatzrechner zu sichern. Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für diese Funktion finden Sie im Multimedia-Tutorial Sicherung eines Kurses. Um nun den Vorgang der Kurslöschung zu beginnen, müssen Sie zunächst den zu entfernenden Kurs für Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen verbergen. Dadurch können Sie sicherstellen, dass Studierende keinen Zugriff mehr auf den Kurs haben. Um zu den Kurseinstellungen zu gelangen, klicken Sie rechts oben auf das Zahnradsymbol und wählen Einstellungen. Um einen Tuvel-Kurs für Studierende zu verbergen, muss die Sichtbarkeit geändert werden. Ändern Sie hierfür den Parameter Kurs-Sichtbarkeit auf Verbergen. Weiters muss für den Löschvorgang der korrekte Kursbereich zugeordnet werden. Wählen Sie bei Kursbereich den Eintrag Testkurse, Kurse bitte löschen, aus. Klicken Sie anschließend auf Speichern und Anzeigen, um die Eingaben zu übernehmen. Das TuVille-Team hat nun Ihren Wunsch, den TuVille-Kurs zu löschen, registriert. Falls Sie wollen, dass der Kurs tatsächlich gelöscht wird, müssen Sie nichts weiter tun. Falls Sie aber den Kurs doch noch behalten möchten, verschieben Sie ihn wieder in Ihren Kursbereich. Die Kurslöschung erfolgt in unregelmäßigen Abständen. Erkundigen Sie sich diesbezüglich am besten direkt beim TuVille-Team über den Ticket-Support unter Hilfe.